Hallo und grüß Gott. Mein Name ist Bernd Auer von PDExperts. Heute wollen wir uns anschauen, wie man die Schnittstelle zwischen Pipedrive und dem Rechnungsstellungstool SEFTESC herstellt. Zu dem Zweck habe ich heute den Stefan bei mir. Hallo Stefan. Hallo zusammen. Stefan, was machst du bei PDExperts eigentlich? Ich mache bei PD-Experts im Endeffekt das äh, gleiche wie du. Ich bin dafür da, dass am Ende des Tages ein Kunde ein funktionierendes CM und eine Softwarelösung hat, die für ihn funktioniert. Das ist schön. Manche Leute wollen eben auch Rechnungen stellen und das schauen wir uns heute an, wie es geht. Stefan, was braucht man alles dafür, dass wir Safdesk installieren können? Zum einen brauchen wir natürlich ein funktionierendes Pipedrive, im besten Fall über die PD-Expert-Seite beantragt, weil der Testzeitraum da 30 Tage statt 14 Tage ist. Genau. Zum anderen brauchen wir natürlich Safdesk, was wir auch über die PD-Expert-Seite kriegen, was wir uns gleich anschauen werden. Und wir brauchen natürlich noch eine Safdesk-Schnittstelle, die das Ganze dann mit Pipedrive verbindet. Genau, da schauen wir uns jetzt an, wie man das kriegt. Dazu mache ich uns mal als erstes kleiner ja, und schiebe uns auf die Seite. Und jetzt sehen wir deinen Monitor. Also du hast gesagt, als erstes Pipedrive, 30 Tage kostenlos testen, einfach da links unten auf den Button. Ja. Dann brauchen wir Safdesk. Wo finden wir das? Safdesk finden wir auf der PD-Expert-Seite unter Apps und Tools. Dann gehen wir ein bisschen nach unten und hier sehen wir schon dick in Rot Safdesk und können Safdesk dann hier testen. Genau. Kleiner Tipp am Rande, während der Stefan sich den Testaccount jetzt anlegt. Diese ganzen Tools, die Sie da jetzt gesehen haben auf unserer Website, auf www.pd-experts, da haben Sie so gut wie allen so kleine, kleine, ähm, ja, kleine Benefits, wenn Sie es so über uns testen. So bei Snapd zum Beispiel ähm, haben Sie in, auch in der Testversion die. Ähm, die Verbindung zu Pipelife dabei und mehr Credits zum Testen, das ist das Beispiel. Bei Make haben Sie statt 1000 10, statt Operationen 10.000. Also schauen Sie am besten immer auf der PDE Experts, bevor Sie irgendwelche neuen, <lacht> neuen Tools ähm, sich kaufen. Stefan legt den Account einmal an. Stefan, kannst du das ein bisschen größer machen, ein bisschen reinzoomen? Bitte. Ja, selbstverständlich. Danke, dann können wir besser mitschauen. Der Test, Make-Test-Version. Sehr schön. Also unter der Nummer werden Sie ihn wahrscheinlich nicht erreichen, glaube ich. Oder ist das echte Nummer? Nein. Aber wir schauen mal, ob wir damit durchkommen. Uh, das schaut gut aus, gell? So. Gut. Aus, genau. Ein Passwort. I love Bernd, gell? Wie immer. PDX für immer. PDX forever. Genau so sieht es aus. So, bis dein Umsatzsteuer, ja, machen wir mit Umsatzsteuer, oder? Würde ich jetzt sagen, genau. Liebes durch sechs mehr. Ja, da kann man jetzt. Da, ja, da muss man reinschreiben. Ganz genau, PD-Experts. Klar. Was? Also schreiben wir da <lacht> Was sonst? Liebe Grüße an die Freunde aus dem Marketing und <lacht> SefTech. Ich werde es jetzt oft, oft, oft noch, noch öfter sehen als bisher. Fast. Einführung brauchen wir nicht, genau. oder? Denke ich auch. So, dann zum Ende des der im Dashboard. Sehr gut, sehr gut. So, Stefan, wo bekommen wir jetzt die Pipedrive Safdesk-Schnittstelle her? Die Schnittstelle kriegen wir direkt im Pipedrive über den Marktplatz. Das ist in der linken Navigationsleiste der dunklen ganz unten das oberste Symbol. Und da gehen wir hier rechts auf See All. Dann geht der komplette Marktplatz auf. Und hier können wir schon nach SafeDesk suchen und kriegen das richtige Ergebnis vorgeschlagen. Sehr gut, sehr gut. Install now. Allow and install müssen wir klicken. Und da hier müssen wir uns jetzt einen Test-Account anlegen. Das ist unten im blau in diesem pulsierenden. Genau, da klicken wir mal drauf. Der Test-Account ist natürlich auch kostenlos. Diese Schnittstelle haben wir selber programmiert, zusammen mit unserem Entwicklungspartner Decojo. Also wenn Sie da Fragen, Wünsche, Anregungen haben, gerne auch an uns. Oder an die support pdx connectde Nein, Punkt.com, Entschuldigung. Wir blenden das nachher richtig ein. So, da müssen wir uns jetzt auch, wie gesagt, den Account anlegen. Stefan diesmal mit der richtigen Nummer. Nein, das ist wieder die falsche. Bitte nicht anrufen. So. So. Wir akzeptieren die allgemeinen Geschäftsbedingungen so. und den Datenschutzrichtlinien und die Newsletter wollen wir natürlich auch natürlich haben. Natürlich wollen wir Neuigkeiten <lacht> alle. Sehr gut. So. Dann sind wir bei der Anmeldung. Jetzt sind wir im Dashboard von der Schnittstelle PDX-Connect und da steht bei Safdesk installieren. Jetzt siehst du, wir haben noch mehrere Schnittstellen drinnen, ja. aber wir wollen die safdesk ja. schnittstelle installieren. Und da klicken wir drauf und müssen noch mal alles erlauben. Genau. So. so. Jetzt brauchen wir den API Key von Safdesk. Da muss ich selber mal suchen. Bitte geh mal auf Safdesk. Ja, hier eh stehen im Safdesk unter Systeme Benutzer Ihr Benutzer. Also ja, bitte machen wir ein bisschen größer das Ganze. Zum noch mal rein. Ja. So, dann, dann sehen wir, wir das. Ja, sehr gut der Text hier direkt unter dem API-Key-Textfeld. Genau. Aber das ist reingeschrieben, sehr schlau. <lacht> Passt. So, <lacht> Benutze es. Ist... Unter... Genau. Erzähl du. Benutzer, ihr Benutzer. Nee, hier ist er nicht drin. Da, sollte er eigentlich hier... Da unten. Da unten. Ist Abwehr der Abwehr, der Abwehr, ja, genau. Seftes Passwort brauchen wir wieder. Ja. Gut, den, kopieren. den würde ich normalerweise nicht zeigen, weil mit dem kann man in den Safdesk rein, wenn sich der Entwicklung gut auskennt. Gut, das war das. Als nächstes müssen wir unten die Unternehmensfelder mappen, nennt sich das. Ja, Im Safdesk brauchen wir ja eine USD-Nummer zum Beispiel, eine untersteuer und, und die Felder, die Sie da jetzt sehen, die da jetzt eingeblendet sind, das sind die Felder, die wir im piper jetzt angelegt haben. Das heißt, wir klicken einfach drauf und wählen da die UID-Nummer falls Sie das noch nicht haben, müssen Sie es natürlich zuerst anlegen. Genauso wie eine Anrede. Zahlungsziel haben wir noch nicht, das wird neu erstellt. Zahlungsziel bei der mhm. Kontakt haben wir auch nicht, wird neu erstellt. Mehrwertsteuersatz, was kommt da? Neu erstellen. Adresse? Ja. Neu erstellen, beide beim Kontakt haben wir das, falls Sie im B2C unterwegs sind. Wenn Sie das nicht wollen, lassen Sie es einfach frei. Ja? Darunter haben wir aber Standardwerte. Also Mehrwertsteuersatz von 19%, Zahlungsziel, können wir auf 30 Tage setzen oder was auch immer. Darunter haben wir den Angebotstext. Auf der rechten Seite sehen Sie die zur Verfügung stehenden Felder. Ja, also wenn wir da schon was in den Angebotstext reinschreiben wollen, können wir da auf der rechten Seite zum Beispiel den Eigentümer des Deals reinschreiben. Das wäre jetzt sozusagen der Eigentümer aus dem Pipedrive, der dann drin steht, dieses Angebot wird Ihnen geschickt von. Ja, das wäre dann da Ihr Vertriebsmitarbeiter sozusagen. Ja, genau das gleiche wie beim Rechnungstext darunter. Ganz unten haben wir Sonderfunktionen. Schauen Sie mal, das sind die Produktbeschreibungen. Im Pip Pipedrive arbeiten wir ja mit den Produkten und da kann man Produktbeschreibungen dazugeben. Wir bekommen immer wieder die Frage, dass Leute gerne diese Produktbeschreibungen drin hätten. Das ist diese Einstellung daher. Wenn Sie da draufklicken, dann übernimmt er die Produktbeschreibungen. Ja, angepasster Rechnungskopf, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, müssen wir ausprobieren. Darunter haben wir noch erweiterte Einstellungen. Da hier, es wird Ihnen im Pipedrive ein Link zu Ihrer Rechnung erstellt. Ja, dann klicken wir auf neu erstellen, der rechnungs id passt auch neu erstellen, Angebotslink, genau. Das erstellen wir einfach alles neu jetzt. Passt, speichern. Ich finde das schon gut aus. Gut, Und jetzt probieren wir mal aus, ob es funktioniert. Dazu gehen wir mal in Pipedrive. Bietet er eh schon an, Zu Pipedrive. Ganz schön schlau, gell? So, Wunderbar. jetzt nehmen wir einen von den Deals. Alles überfällig. Stefan, was machst du den ganzen Tag? Lauter überfällige Aktivitäten. <lacht> okay. Ähm, das ist jetzt ein komplett neue, äh, neuer neue Account. Aber wir sehen, auf der linken Seite stand, da schon, steht safdesk kontakt ja? Und wir können auch eine Kundennummer jetzt schon übertragen. Oder wir können da hier... Machen wir oben Produkte hinzufügen, bitte. So, da machen wir jetzt irgendwelche Produkte dazu, die wir in Rechnung stellen wollen. Wir gehen heute ins Wunderland. Alles im Wunderland. Was es im Wunderland? Oh, Wunderland ist sehr teuer, sind. Boah, ganz schön viel. 1999. Ganz schön arg. Passt. Machen wir noch ein zweites Produkt dazu oder paar Stunden, paar Stunden, egal. Passt schon. Ähm, und jetzt haben wir unten den Button. Wenn wir da auf Rechnung erstellen klicken, dann kriegen wir erstellen wir gleich eine Rechnung. Aber zuerst wollen wir mal ein Angebot erstellen. Klicken wir mal da auf den grünen Button. Genau. Wir können Auftragsbestätigungen und auch Angebote erstellen. Machen wir das mal mit dem Angebot. So, und jetzt springt er uns von da in safe desk Da sind wir. Und jetzt übernimmt er uns auch die ganzen Daten aus dem Pipedrive heraus. Ja? Also die BMW-Gruppe mit der Anschrift, das ist jetzt nicht schön gepflegt, aber da wird halt alles richtig drinnen stehen. Ja? Genauso wie der Text, den wir früher eingegeben haben, und unten die Produkte. Und die Weiterbearbeitung funktioniert jetzt von da aus im Saf-Desk. Kann er rechts oben die Vorschau machen? Klicken wir auf Vorschau bitte. Da sehe ich, wie das Angebot dann zukünftig aussehen wird. Das kann man im Safdesk natürlich auf Ihr CI anpassen. Logischerweise. Ja, also so schaut dann die Rechnung aus. Das kann man doch schön machen. Es gibt ein paar Gratisvorlagen Vorlagen im Safdesk. Wenn man sich die Vorlagen erstellen möchte, dann helfen einen die Kollegen von, von Safdesk zu sehr fairen Preisen. Ich glaube, das kostet 30 oder 40 Euro oder so, wenn man eine schöne Angebotsvorlage hat. Passt. Du mal wieder weg. Und jetzt kann ich es von da drinnen aus versenden, rechts oben. Das muss man natürlich zuerst dann installieren, mit seinem, also synchronisieren mit seinem E-Mail-Account und so weiter und so weiter. Ja? Passt, jetzt haben wir ein Angebot erstellt. Jetzt gehen wir zurück in Pipedraff, bitte. Machen wir einen Refresh. So, und jetzt haben wir in den Details vom Deal bereits den Link zum Angebot da unten und wir sehen, Genau. Wir sehen, wir haben da auch eine Angebots-ID und darüber haben wir den Kontakt, also darüber sehen wir sozusagen den Kontakt von Safdesk, die BMW-Gruppe. Und jetzt wollen wir da Rechnung erstellen. Funktioniert in Wirklichkeit ganz genau gleich. Klicken wir mal drauf. Er springt wieder in Safdesk. Diesmal hat er schon alles angeklickt. Und wir können auch wieder auf Vorschau klicken, dann sehen wir die fertige Rechnung und versenden und drucken. Das war eigentlich schon der ganze Trick. Stefan, schwierig? Geht sogar gell? Total einfach <lacht> und intuitiv. Ja, wie immer, der Teufel steckt im Detail. Wenn Sie Hilfe dazu brauchen, bitte einfach Mail an support connectcom hoffe ich. Wir blenden es auf jeden Fall immer ein, die Adresse. Ansonsten einfach ein Mail an infopd expertscom oder über Ihre Webseite, über den Chat oder Sie rufen einfach an. Wir sind auf allen Wegen erreichbar. Das war eigentlich schon, Stefan, oder? Brauchen wir irgendwas? Alles wunderbar funktioniert. Schon, gell? Vielen Dank, dass du dabei warst. Wie gesagt, wenn Sie Hilfe brauchen, www.pd-experts.com.